Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. In diesem Video erfährst du, wie du zu jeder beliebigen kontextfreien Grammatik eine einheitliche formale Schreibweise findest, die Norm Chomsky Normalform. Diese Normalform basiert darauf, dass auf der rechten Seite entweder ein Paar von Variablen steht, das heißt die Anzahl der Variablen liegt bei 2 oder aber ein einzelnes Terminalsymbol aus dem Alphabet der von der Grammatik erzeugten Sprache. Die Ausnahme von dieser Normierung stellt lediglich die Produktionsregel dar, bei der die Startvariable S ein näheres Wort produziert. Wichtig, deshalb habe ich es zu Beginn schon erwähnt, jede kontextfreie Grammatik kann überführt werden in die Chomsky-Normalform. Bevor wir zur Erklärung anhand einer Beispielgrammatik kommen, zunächst ein Überblick über die Transformationsschritte. Bei der Chomsky Normalform darf die Startvariable S nicht auf der rechten Seite stehen. Dies ist extrem wichtig. Warum, wirst du im Laufe des Videos noch verstehen. Um zu verhindern, dass auf der rechten Seite die Startvariable auftaucht, muss man eine neue Variable S0 einführen, welche die Startvariable erzeugt. Dabei wird die Sprache nicht verändert und wie du siehst, steht auch die Startvariable in in diesem Fall rechts. Und wie wir wissen, ist das nicht zulässig. Aber keine Sorge, durch die Ersetzung mit Hilfe von anderen Regeln lässt sich dieses Problem lösen. Und neben der Entfernung dieser Regeln mit Hilfe von neuen Regeln als Ersatz müssen wir zwei weitere Typen von Produktionsregeln entfernen, damit eine beliebige Grammatik wie diese in die Normalform überführt werden kann. Zu diesen Regeln gehören Umbenennungsregeln, lange Regeln die auf der rechten Seite länger als 2 sind und alle Regeln, die darüber hinaus nicht den erläuterten Bedingungen entsprechen, nämlich eben, dass Terminalsymbole und Variablen zusammen auf der rechten Seite stehen dürfen. Die Entfernung von Umbenennungsregeln lässt sich relativ trivial lösen, zumindest in diesem Beispiel, indem man einfach die umbenannten äh, Variable auf der linken Seite durch die ursprüngliche Variable beziehungsweise den Variablennamen ersetzt und somit die Umbenennung ja, quasi mäßig rückgängig macht. Und die Entfernung von langen Regeln erfolgt mit Hilfe von temporären Variablen. Bevor ich mehr dazu sage, müssen wir zunächst überprüfen, ob auf der rechten Seite sowohl Variablen als auch Terminalsymbole enthalten sind. In diesem Beispiel ist das der Fall. Und da dies unzulässig ist, müssen die Terminalsymbole D und E ersetzt werden durch neue Variablen, dessen Produktionsregeln die Terminalsymbole ableiten. An dieser Stelle bezeichnet mit Groß D und Groß E. Nun haben wir alle Symbole auf der rechten Seite als Variablen vorliegen, müssen allerdings noch die Länge kürzen, da auf der rechten Seite ja ausschließlich Variablenpaare stehen dürfen und somit die doppelte Anzahl an Variablen als zulässig auf der rechten Seite steht. Und die Kürze... temporäre Variable X und ersetzen die äh, gegebenen Variablen CDE durch X1, sodass, nach, ja, sodass A nach BX1 abgeleitet wird x1 bestehend aus cde leitet logischerweise nach cde ab. Auch hier stehen wir wieder vor dem Problem, dass auf der rechten Seite 3 statt 2 Variablen stehen. Aus diesem Grund führen wir eine weitere temporäre Variable ein, welche wir einfach mal y nennen. Genauso gut könnten wir sie aber auch x2 nennen. Wichtig ist, dass keine der neuen temporären Variablen gleich benannt ist. Um rechts auf zwei Variablen zu kommen, fassen wir die ja, gegebenen drei Variablen zusammen, indem wir DE ja, unter den Hut von Y nehmen und Y produziert ja dann DE und D und E, die beiden Variablen produzieren ja, haben wir eben definiert, wiederum die Terminalsymbole D und E. Und dies notieren wir und haben dann bereits die Chomsky Normalform erreicht. Schauen wir uns das jetzt mal etwas ausführlicher an, anhand eines Beispiels, mit folgender kontextfreier Grammatik. Und im ersten Schritt führen wir die Variable S0 als Ersatz für die Startvariable S1 ein. Und da eine Menge der Produktionsregeln definiert ist, dass aus der Startvariable S das leere Wort abgeleitet werden kann, leitet sich aus S0 sowohl S selbst als auch das leere Wort ab. Und die beiden Optionen trennen wir mit einem senkrechten Strich, welcher ja innerhalb der Bakusnauer Form einem Oder entspricht. Ja, also S0 kann abgeleitet werden, entweder zum leeren Wort oder zu der Standverwerbung S. Und wir wissen ja, dass S nie auf der rechten Seite einer Produktionsregeln stehen darf in der Chomsky-Normalform. Und wir müssen jetzt Regeln finden, welche ermöglichen, dass S auf der linken Seite steht und nichtsdestotrotz die Möglichkeit gegeben ist, dass Ausgehen von unserer neu eingeführten Variable S0 alle möglichen Ableitungen, in denen S partiell oder gänzlich mit dem leeren Wort abgeleitet wird, nach wie vor gegeben ist. Wir schauen uns also die Produktionsregeln der Grammatik an und schreiben auf die rechte Seite der Produktionsregel mit S0 ähm, auf der linken Seite alle Kombinationen, bei denen S zum leeren Wort wird und formulieren dies in der Bakusnauer Form. Im nächsten Schritt müssen wir die Umbenennungsregel entfernen. Wie bereits in der Einführung erwähnt, ist eine Umbenennung von Variablen in der Chomsky-Normalform nicht zulässig. Aus diesem Grund müssen wir hier die Startvariable S, welche aus S0 abgeleitet wird, entfernen, indem wir die Produktionsregeln in bakus form definieren. Dies erreichen wir, indem wir alle möglichen Ableitungen auf der rechten Seite für S0 definieren, bei denen S gar nicht partiell oder komplett ins leere Wort ab gebildet wird. Somit gibt es zum Beispiel die Regel S0 wird abgeleitet zu 0S1S. Also das heißt, S wird hier überhaupt nicht durch das leere Wort ersetzt. Und dann gibt es zum Beispiel 0,1, bei der alle S durch das leere Wort ersetzt werden, sodass man hier kein S hat auf der rechten Seite. Wie zum Beispiel, ja wie gesagt, bei 0,1. Und letztendlich vereinigen wir die Menge der Regeln noch, oder der, ja, sage ich mal, Bestandteile auf der rechten Seite noch mit dem leeren Wort selbst und anschließend machen wir selbiges nochmal für die Startvariable S, die links steht und dann sozusagen produziert ähm, mit der Ausnahme hier ist eigentlich alles gleich, aber die Ausnahme ist halt, dass am Ende das leere Wort entfällt. Und anschließend gehen wir her und ersetzen alle Bestandteile bzw. Alternativen auf der rechten Seite. Welche Terminalsymbole sind mit einer neuen Variablen A, welche die jeweiligen ja, Terminalsymbole erzeugen kann. Das sind ja bei uns hier 0 und 1. Das heißt, A erzeugt 0 und dann nehmen wir noch mal eine andere Variable B, die erzeugt 1. So und damit haben wir schon unsere Terminalsymbole jetzt durch, eine, durch zwei neue Variablen gedeckt und können das Ganze dann sozusagen ersetzen. Damit ist jedoch noch nicht genug getan, denn unter der Menge der möglichen Ableitungen auf der rechten Seite gibt es Regeln, welche mehr als zwei Variablen aufweisen. Und Das können wir allerdings mit Hilfe von neuen temporären Variablen lösen. So wird aus ASBS AX1, wobei X1 nach SBS abgeleitet wird, und da auch SBS größer als 2 ist, benötigen wir eine weitere temporäre Variable x2, welche abgeleitet werden kann nach s. Aus ASBS wird also zunächst ax1 und aus x1 wird sx2 mit x2 abgeleitet gleich bs. Nachdem wir im vorherigen Schritt alle Terminalsymbole durch die neuen Variablen a und b ersetzt haben, können wir nun asbs durch ax1 ersetzen. Und in selber Manier fahren wir für die Regeln auf der rechten Seite fort. abs ist größer als 2, sodass wir hier eine neue temporäre Variable einführen müssen, benannt mit x3. Hier bin ich natürlich sehr kreativ unterwegs. Und ja, diese ersetzt bs. Und ja, leitet somit nach BS ab. Das heißt, hier brauchen wir kein äh, X4, sondern wir, dadurch, dass wir am Anfang den Betrag 3 haben auf der rechten Seite, reicht es aus, wenn wir hier eine neue temporäre Variable einführen. Und dasselbe Spiel führen wir auch nochmal für ASB durch, indem wir die temporäre Variable X4 einführen, welche sich ableiten lässt nach SB. Dann fassen wir alle Schritte und Ergebnisse zusammen. So ergibt sich aus dem ursprünglichen kontextfreien ähm, Grammatik, ähm, die Chomsky-Normalform. Wichtig ist hier, dass man die jeweiligen Möglichkeiten auf der rechten Seite logisch sinnvoll sortiert. Nachdem wir das getan haben, besitzen schlussendlich alle Produktionsregeln entweder zwei Variablen auf der rechten Seite oder aber, wie im Falle der letzten beiden Regeln, werden überführt in die Terminalsymbole 0 und 1. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!